Das Turnier hier in Berlin ist zum einen sehr neu auf unserem Turnierkalender, deswegen ist es was ganz Spezielles, was wir Reiter alle eben noch nicht so gut kennen. Und zum anderen ist es eben als Deutscher in Berlin, in der Hauptstadt zu reiten, vor einer super Kulisse mit richtig tollen Zuschauern, ist es was ganz Besonderes.